Ich bin mir nicht klar, ob alle im Raum schon den Blitzschlag gehört haben, der durch die Tatsache passiert, dass starke künstliche Intelligenz in sämtliche Teile und Gegenstände dieser Welt eindringen wird in den nächsten 15 Jahren. Viele meinen, die Digitalisierung sei im Gang. Nein, die ist ganz am Anfang. Der Innovation Campus ist aus meiner Sicht wichtig, weil wir für eine Entwicklung der Technologien ordnende Institutionen brauchen. Und die ordnenden Institutionen müssen eigentlich den Innovationsprozessen vorauslaufen und müssen über Ordnungssysteme nachdenken, die erst in zehn Jahren gebraucht werden, weil sie sonst tendenziell die bestehende Innovation behindern. Wie stellt sich denn die Zukunft denn dar? Was kommt da auf uns zu? Lufttaxis ist ein Thema, das steht vor der Tür. Wir haben unser System Vahana, das ist eine Drohne, die gedesignt ist, eine Person von A nach B zu fliegen, und zwar autonom. Wir haben die ersten Ingenieurengeflüge schon heuer gemacht. Die Normen müssten sich damit auseinandersetzen, dass die Innovationswelle so schnell über uns herrollen wird dass wenn sie sich jetzt nicht damit auseinandersetzen, dass sie einfach so weit hinterher sind, dass de facto Standards gemacht werden und es ein ordentlicher Wildwuchs gibt im Standard. Sehen. Ohne Regeln läuft halt alles aus dem Ruder und das erlebt das Silicon Valley im Moment und kann es nicht so recht glauben. Und äh, das ist, glaube ich, das große Zukunftsthema im Moment. Wie können wir Regeln finden für das, was wir machen? Mit welchen können wir leben und welche können wir machen, ohne dass die Innovation gebremst wird?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 Das Thema autonome Systeme ist schon ein extrem spannendes Thema und äh, mich hat heute die Diskussion um das Thema Ethik äh, und der Notwendigkeit, ethische Regeln in autonome Systeme zu implementieren, doch sehr, ähm, ja, sehr fasziniert. Inwieweit ist vielleicht irgendwann auch mal eine Maschine verantwortlich für das, was sie tut. Das ist ein Thema, was wir wirklich gestalten müssen in der Zukunft, damit es auch wirklich gut wird und uns nicht irgendwann ganz böse überrollt. Der DKE Innovation Campus ist auch in diesem Jahr wieder interessant und zwar insbesondere, weil da völlig neue Themen jetzt hochkommen, die die klassische Normung überhaupt nicht auf dem Radar hat. Diese autonomen Systeme. Die stellen alles auf den Kopf. Was wir heute bei den Vorträgen gehört haben, sind im Endeffekt, und das ist ein Thema, was en vogue ist, autonome Systeme, künstliche Intelligenz, mit der wir uns beschäftigen müssen, Robotik und wie entwickeln wir Systeme, wo, an welcher Stelle müssen wir Leitplanken geben und Leitplanken in technischen Systemen heißt einfach Normen und Standards herausbilden. Ich habe es als eine wahnsinnig lebendige Stimmung empfunden und auch einen lebendigen Tag inhaltlich ganz vielen Facetten. Man trifft Menschen, die daran interessiert sind, die Kompetenzen anderer kennenzulernen und sich damit da mit einzubringen, aber auch etwas mitzunehmen, was andere Menschen als Kompetenzen haben. Der jungen Generation kann ich nur empfehlen, zu so einer Veranstaltung wie hier herzugehen, präsent zu sein und mal äh, first hand zu erleben, was die ganzen Spezialisten denn denken. Ich finde gerade bei der Normung einfach interessant, dass man mitgestalten kann und dass man diese Probleme wirklich bearbeiten kann. Wir haben gerade sozusagen ein, ein Windows of Opportunity offen, an dem es gilt, ganz wichtige weichenstellende Normen zu erarbeiten für technisch, ja, interessante Fragestellung, die auch die Menschheit in den nächsten Jahren bewegen wird. Ich kann nur ermutigen, dass die Experten zu uns strömen in Scharen und an diesen interessanten Themen mitarbeiten, denn hier gilt es Zukunft zu gestalten.